Mein Neffe Pauli ist inzwischen stolze neun Jahre alt. Pauli malt gerne, also zumindest vor drei Jahren hat ihn das noch vollends erfüllt. Da hat er eines Tages, Pauli war übers Weihnachtsfest mit seiner Familie bei mir zu Besuch gewesen, da hat er beschlossen, eine Kirche zu malen. Und dann kam eins zum anderen. Neben der Kirche stand ein Baum. Neben dem Baum malte er ein Lagerfeuer. Neben das Lagerfeuer einen Hirten, der ein Stockbrot übers Feuer hielt. Neben den Hirten Schafe und einen hellen Engel. Da habe ich begriffen, Pauli verarbeitet beim Malen die Eindrücke der letzten Tage, insbesondere des Krippenspiels. Dann bewegte sich Paulis Stift in Richtung Himmel. Er malte einen Vogel, so wie Kinder das oft tun. Ein geschwungener Strich nach links, ein geschwungener Strich nach rechts. In der Mitte treffen sie sich. So ähnlich wie ein langgezogenes kleines M. Pauli wechselte den Stift und nahm einen roten zur Hand. Und dann malte er unter die Flügel des Vogels rote Kreise. Was ist denn das? fragte ich Pauli. Trägt der Vogel Schmuck? Nein, klärte Pauli mich auf, das ist eine Taube, der Heilige Geist. Sie merken, Pauli besucht evangelische Einrichtungen. Und der Heilige Geist trägt Weihnachtsbaumkugeln, weil doch Weihnachten ist. Das ist genial. Der Heilige Geist trägt an Weihnachten Christbaumkugeln. Ich frage mich, womit er sich sonst schmückt. Ostern vermutlich mit bunten Ostereiern und jetzt in der Adventszeit mit strahlenden Kerzen. Wenn ich mit den Konfis in der Kältehilfe am Berliner Hauptbahnhof war, da habe ich gesehen, manchmal trägt der Heilige Geist auch warme Suppentöpfe oder Zahnbürsten. Und derzeit, derzeit ganz sicher auch das, eine Gesichtsmaske. Der Heilige Geist, das ist der Teil von Gott, der zu den Menschen kommt. Das ist der Teil, der uns Gott spüren lässt, der uns mal froh sein lässt oder uns tröstet, der uns hilft, der uns Hoffnung gibt. Ob mit Christbaumkugeln, adventlichen Kerzen oder Gesichtsmasken. Ich wünsche uns, Gottes Geist möge über uns schweben, und mitten unter uns sein. Amen.